Ja, liebe Kissingerinnen und Kissinger, das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Und ja, leider Gottes hat uns die Pandemie wieder voll im Griff. Ob Omikron oder Covid ähm, ein Stück weit, ist man natürlich ein bisschen frustriert. Dennoch, und das ist... Meine Botschaft. Am Ende des Jahres und für das Neujahr 2022 haben wir gute Nachrichten, was die Entwicklung in Bad Kissing anbelangt. Und die möchte ich Ihnen und möchten wir uns als Stadt Ihnen in unserem kurzen Video mal vorstellen. Dieses Jahr haben wir CO2-Ampeln für alle Schulen und Kitas angeschafft. In nächstes Jahr schaffen wir Lüftungsgeräte für all unsere Schulen an. Ich hoffe, sie sind nicht... Ganz so groß wie dieses hier und auch nicht allzu laut. Nächstes Jahr nehmen wir den Erweiterungsbau der Simberg Grundschule in Betrieb. Nächstes Jahr starten wir mit dem Bürgerhaus Krone in Walterswiesen. Dieses Jahr haben wir 75.000 Bäume in unserem Stadtwald gepflanzt. Nächstes Jahr pflanzen wir wieder 75.000 Bäume in unserem Stadtwald. Dieses Jahr haben wir die Burgstraße fertiggestellt. In der Dr. Georg-Heim-Straße haben wir den ersten Bauabschnitt fertiggestellt. Nächstes Jahr gehen wir den zweiten Bauabschnitt in der Dr. georg heim an. Nächstes Jahr bauen wir den Garitzer Kreise. Nächstes Jahr werden wir die Blumenkübel in der Innenstadt austauschen und unsere Innenstadt modernisieren. Wir werden deutliche, neue, frische Akzente in der Innenstadt sehen. Ich freue mich drauf. Dieses Jahr sind wir 2021 als bedeutende Kurstadt in Europa ausgezeichnet worden und in die Liste der Weltkulturerbe aufgenommen worden. Das Welterbe lebt. Dieses Jahr haben 3000 Besucher in vier Monaten unsere Seele besucht. Und nächstes Jahr dürfen Sie sich darauf freuen, erscheint der neue Kinofilm Sisi und ich. Ein Kinofilm, der bei uns in Bad Kissingen unter anderem gedreht wurde. Viel Spaß dabei. Ja, wie Sie sehen, arbeiten wir hier in der Stadtverwaltung, der Stadtrat und ich als Oberbürgermeister auf allen Ebenen dafür, dass es Bad Kissingen modernisiert und dass wir vorankommen. Lassen Sie mich am Ende dieses Jahres Ihnen persönlich alles Gute wünschen. Viel Glück und Gesundheit für Sie und Ihre Familie, auf bald, auf ein gutes 2022.